Hallo meine Lieben, heute mache ich ein Allerheiligen-Gesteck. Dazu braucht man einen Steckschwamm, eine Vase und den Steckschwamm kann man zusammenschneiden. Dann braucht man Allerheiligen-Dekor und ein Tannenreisig und eine Zange und Dekoration. und schneide alle Äste runter. Jetzt habe ich wir haben die ganzen zwei zurechtgeschnitten. Und wir sortieren die größeren. Die größeren nehmen wir zuerst rauf in den Steckschwamm. Dann so, stecken wir es da rein. Die größeren nehmen wir zuerst. Alles reingesteckt. Man kann. Die Großen gehören zuerst und die Kleinen gehören unten. Und jetzt könnt ihr sie bei niemand platzieren. Könnt ihr einfach hier so raufstecken. So. Dann so Naturzapfen könnt ihr raufstecken. Und so ein rotes Blatt könnt ihr auch aufstecken. Da stecken wir auch noch ein. So, jetzt ist es fertig. So muss es aussehen. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn euch mein Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben drücken, wenn ihr wollt. Ich würde mich sehr freuen. Tschüss, Wünsche euch allen eine schöne Woche. Ciao.